Belege Zu den Belegen gehören zum Beispiel Rechnungen, Kontoauszüge und Quittungen. Belege sind Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Buchführung und sind Nachweis für Handelsgeschäfte. Für die Buchführung gilt der Grundsatz, keine Buchung ohne Beleg.